Wenn nach einer jahrelangen Beziehung ein Paar gut harmoniert, meint man, ähnlicherweise, die beiden hätten am Anfang ihrer Beziehung die richtige Wahl getroffen. Ich bin durch meine Erfahrung zu einer anderen Meinung gelangt. Die beiden haben jahrelang täglich sich darum bemüht, damit ihre ursprüngliche Wahl die richtige bleibt.